Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchfort und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihrer Beziehung finden können. Wenn Paare die Kommunikation in Ihrer Beziehung verbessern wollen, dann starten Sie in der Regel mit einer Manöverkritik des letzten Streits. Sie nehmen sich zwar vor, den Streit durch Ihr Gespräch zu klären, ihn aufzulösen, daraus zu lernen, um es in Zukunft besser zu machen, aber zumindest in meiner Erfahrung enden Sie meistens wieder im Hickhack des Streits, den Sie gerade aufarbeiten wollten. Entspricht das auch äh, Ihrer Erfahrung? Deshalb kann ich es Paare nicht verdenken, dass Sie vor lauter Sorge vor einer erneuten nutzlosen Auseinandersetzung alte Streitthemen am liebsten aus ihrer Erinnerung streichen wollen und deshalb das Thema nicht mehr ansprechen. Das ist zwar oftmals möglich, aber leider meldet sich bei einem ähnlichen Anlass das Thema in Form eines erneuten sich gegenseitig aufeinander ärgerns wieder. Ich finde es gibt einen besseren Startpunkt für eine Streitbesprechung als den letzten Streit. Den nächsten Streit. Was meine ich damit? Nicht über was war sprechen, sondern wie könnte eine konkrete Situation das nächste Mal so ablaufen, dass beide damit zufriedener sind. Zugegeben, das ist nicht so einfach, als über das in der Vergangenheit Vorgefallene zu diskutieren. Da sind die Fakten bekannt, auch wenn sie beide diese etwas unterschiedlich in Erinnerung haben. Zum Beispiel, die nächsten Weihnachten kommen bestimmt. Mit all den heiklen Themen von Geschenken und wie man wann besucht etc. Und so gibt es heute schon erkennbare Themen, bei denen sie voraussichtlich wieder aneinander geraten werden. Es geht darum, das Thema anzusprechen, solange es noch nicht hochgekocht ist, sondern noch kühle Distanz liegt. Heiße Kartoffeln lassen sich deutlich schwerer schälen. Wie könnten wir das nächste Mal unserer beider Wünsche und Erwartungen am besten gerecht werden? Also statt zu diskutieren, wer schuld daran war und wer was falsch gemacht hat, warum das letzte Mal das Kind in den Brunnen gefallen ist, vorsorglich überlegen, wie das Kind gar nicht mehr an den Rand des Brunnens kommen kann, damit die Gefahr der verunglückten Situation nicht mehr passieren wird. Ja, das ist nicht einfach. Es verlangt viel Disziplin, denn man rutscht ganz schnell wieder in Angriff und Verteidigung über den letzten Streit. Aber wenn man es schafft